Mein Name ist Claudia Engelmann, ich arbeite bei der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung in Berlin und wir haben ein Projekt durchgeführt, was von Aktion Mensch gefördert gewesen ist, ein zweijähriges, wo es darum ging, Jugendbarcamps in Berlin durchzuführen, also ein neues Veranstaltungsformat zu erproben und für den Bereich der Jugendkulturarbeit nutzbar zu machen. Barcamp bedeutet für mich so viel, dass jeder der Teilnehmer etwas mitmachen kann. Also nicht nur, dass irgendjemand vorne steht und irgendwas erzählt, sondern dass jeder daran teilnehmen kann und selbst gestalten. Ein Barcamp ist, ähm, kann, man kann da auch ad hoc nicht Konferenz dazu sagen. Also es gibt einen Raum oder Räume, es gibt äh, Zeit und es gibt ein Thema, zu dem sich getroffen wird. Es gibt aber keinen vorstrukturierten Tagungsplan, so wie wir das im eigentlichen Sinne kennen, sondern die Teilnehmerinnen und Geberinnen entscheiden selbst, welche Sessions gesetzt werden sollen, welche Themen sie bearbeiten wollen. Ich finde, die Methode Barcamp ist halt so ein bisschen ungezwungener. Also man kann halt das machen, worauf man Lust hat und man kann sich selber ein Thema aussuchen. Und ähm, auch dieses, man, muss, man kann irgendwo reinschnuppern, aber wenn es einem nicht gefällt, muss man nicht bleiben und man kann sich was anderes suchen. Was das Ganze dann wirklich bringt, ist dann wirklich der Praxisteil, wo man dann sieht, wie, die, wie läuft das Barcamp ab. Und da merkt man dann, glaube ich, auch, äh, was macht das Barcamp so besonders und wo ist der, der Mehrwert gegenüber einer Konferenz zum Beispiel. Im Rahmen dessen, von dem Projekt ist uns aufgefallen, dass es eine Fortbildungslücke im Bereich vom Einsatz neuer Medien im Feld der kulturellen Bildung gibt. Und deswegen haben wir uns bemüht sozusagen diese Fortbildungslücke zu schließen und haben uns Kooperationspartner gesucht und mit ins Boot geholt und sind in eine Antragstellung gegangen beim Bundesministerium, beim BMFSFJ. Wir haben ein Wochenende, in dem wir Jugendliche schulen wollen zur Durchführung von Barcamps. Das heißt, wir führen erstmal am Samstag immer mit den Jugendlichen äh, kurz ins Thema ein, äh, machen die ein bisschen fit und ähm, beginnen dann nach so zwei Stunden gemeinsam mit den Teamern tatsächlich ein Mini-Barcamp. Und am zweiten Tag gucken wir dann ganz konkret in die einzelnen Inhalte für ein Barcamp rein. Also die werden direkt reingestoßen in das neue Format Barcamp. Die Fachkräfte nehmen dann quasi an den Sessions teil. Und das ist eine ganz spannende Erfahrung für die Jugendlichen gewesen, weil sie als Expertinnen für ihre Situationen und ihre Belange, für ihre Themen, für was auch immer sie sich entschieden haben, was sie im Rahmen ihrer Session anbieten wollen. Und die sind vielfältig, dass sie wahr und ernst genommen werden. An äh, dem letzten Tag der Schulung ist es für die Jugendlichen dann so, dass sie die gemachten Erfahrungen quasi nochmal ein Stück weit theoretisch aufarbeiten können. Also es geht alles in die Richtung Veranstaltungsmanagement und dann lauten die Fragestellungen, wie mache äh, ich es digital oder wie bewerbe ich es, was muss ich bei der Organisation beachten, mich das erste Mal auch mit einem Maßnahmeplan ähm, auseinanderzusetzen. Die Jugendlichen sind danach in der Lage, ein Projekt sich auszudenken, anzustoßen, durchzuführen, sich als Team zu formieren. Ähm, ja, alles, was nötig ist, um eine Projektplanung und Projektdurchführung umzusetzen. Die Kombischulung teilt sich in zwei Bereiche auf. Wir haben zum einen den Bereich für die Fachkräfteschulung und zum anderen den Bereich für die Schulung der jugendlichen Teamerinnen und Teamer. Der erste Teil und der erste Tag ist den Fachkräften vorenthalten, dass sie erstmal was über E-Partizipation lernen, dass sie also erstmal schauen, wo lässt sich das Ganze von dem Format her einbetten und dann auch was konkret Barcamps überhaupt sind. Wir haben den ersten Tag die theoretische Ausbildung, die theoretische Fundierung der Fachkräfte. Am zweiten Tag führen wir Fachkräfte und Jugendliche zusammen. Zusammen bedeutet zunächst erstmal, dass sie getrennt voneinander in, an verschiedenen Bereichen geschult werden. Dann aber eine Möglichkeit besteht, auch in einem sehr stark praxisorientierten Teil zusammenzukommen, indem sie also nicht nur was lernen über Jugendbarcamps, sondern auch tatsächlich ein Jugendbarcamp zusammen erleben. Die Fachkräfte sollen beim Barcamp und bei der Barcamp-Organisation nur eine begleitende Rolle und keine führende einnehmen, um einfach den Jugendlichen mehr Partizipation zu ermöglichen, die letztlich durch die Schulung die Fähigkeit bekommen sollen, alleine, eigenständig und mit nur wenig Unterstützung der Fachkräfte ein Barcamp zu organisieren und durchzuführen. Also ich würde schon sagen, dass ich in diesem Wochenende genügend oder ausreichend gelernt habe, um schon so ein eigenes Barcamp zu organisieren. Vielleicht bräuchte ich da noch ein bisschen Unterstützung von auch unseren Teamern aus unserer Einrichtung. Aber ich denke schon, dass wir das zusammen so hinkriegen könnten, ein recht schönes Barcamp selber zu machen. Insofern ist diese Kombischulung idealerweise dafür da, dass ähm, Fachkräfte mit ihren Jugendlichen gemeinsam daran teilnehmen, indem sie dann auch wirklich gemeinsam auch diese Sachen ähm, erleben können in dem besagten mini barcamp in dem sehr praktischen Teil. In Bezug auf die Fachkräfte muss man äh, sagen, ist es notwendig gewesen, dass sie sich äh, mit dem Einsatz äh, in neuer Medien beschäftigen im Feld der kulturellen Bildung und da äh, ein bisschen die Ängste verlieren und da gibt es auch ganz tolle Entwicklungen. Also wenn äh, die Fachkräfte beispielsweise sowas wie Twitter einfach mal ausprobieren dürfen eine Stunde und sich selber dann plötzlich anfangen äh, zu vernetzen und das mit den Hashtags verstehen und wie Schlagworte gesammelt werden und auch darüber nachdenken, welchen Nutzen das sozusagen hat dann äh, ist da schon ganz, ganz viel passiert in jedem Fall in dem Bereich. Der Punkt, wo ich für mich äh, oftmals eine digitale Hürde sehe, den haben sie nicht. Ähm, sie kommen auch sehr schnell mit ihren Ideen, Gedanken voraus, die Themen, die sie interessieren, die sie brennen, äh, formulieren sie ganz schnell oder bringen sich mit ihren Stärken und Fähigkeiten ein. Da wo ich persönlich für mich sehe, ich muss eine Session, ich muss Sessiongeber sein, wo ich schon gedacht habe: Oh Gott, wie würde ich eine Session gestalten, fiel es mir schwer, aber meinen Jugendlichen gar nicht. Weil sie nahmen für sich einfach mit, das ist mein Thema, das ist meine Aufgabe oder das ist auch meine Mission, wie ähm, ich möchte gerne guten Tanz über das Volk bringen. Und das ist Ausdruck meiner Kultur. Also, ich finde, die Session, die wir selber gemacht haben, äh, war ähm, eigentlich das, was mir am meisten gebracht hat. Weil das am Anfang eigentlich recht spontan war. Wir mussten uns einfach so eine äh, Session ausdenken. Da sind wir eigentlich auf was recht Gutes gekommen. Und äh, dann haben wir eine Diskussion über das Internet geführt und das hat eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube auch, dass die Erwachsenen davon profitiert haben. Für die Ziele der Jugendlichen geht es natürlich um neue Räume zu schaffen für Partizipation, dass sie sich wirklich auch einbringen können mit dem, was ist. Also ein ernst gemeintes Partizipationsangebot zu schaffen und nicht mit Scheinpartizipation zu argumentieren. Ich finde es gut, dass wir das in einem anderen Bundesland einfach auch nochmal ausprobieren konnten. In Kooperation mit der Akademie Remscheid, was sehr gut gelungen ist und wo es eine große Nachfrage für die Schulung auch gab und die ziemlich schnell ausgebucht gewesen ist. Was wir als Akademie Remscheid hier an der Kombi-Schulung Barcamp mit Sicherheit interessant finden, ist eben dieses format gemeinsam mit Jugendlichen und mit Erwachsenen zu arbeiten. Also ich kann mir das Format des Barcamps im Zusammenhang mit Expertenworkshops, mit Konferenzen sehr gut vorstellen, um zusammen mit Fachkräften aus der Praxis, aus der Wissenschaft, gerne auch aus der Politik, mit ganz, äh, auf ganz unterschiedlichen Ebenen zusammen äh, ja, Themen zu entwickeln. Was uns ähm, ganz froh macht ist, dass äh, eben verschiedene Einrichtungen wie die JTG Spandau oder auch das Team von Barcamp Pop Asia auch in Zukunft weitere Barcamps planen und die wahrscheinlich auch durchführen werden. Also darüber lebt das Projekt auf jeden Fall weiter. Und das Schöne war ja auch heute, dass wir das Barcamp nutzen konnten, einmal um Barcamp kennenzulernen, aber auf der anderen Seite auch um unser eigenes Barcamp schon mal vorzubereiten. Barcamp eignet sich wunderbar, um Räume zu überbrücken, weil äh, wir mit, der, mit dem Format einen Stempel im, äh, im Internet hinterlassen und dass wir die Möglichkeit haben, über Livestreams oder durch den Einsatz von Isapads oder von Online-Zeitungen der Welt draußen zu zeigen, was wir jetzt gerade drin in unseren Räumen machen, so dass andere Menschen sich auch nochmal anders beteiligen können. Also die, die nicht zeitlich äh, es schaffen, selber vor Ort zu sein. Und das gelingt immer mehr in, im Rahmen von diesen, von den Barcamps, die jetzt auch stattfinden. Und auch Jugendliche müssen die Freiräume haben, ihr Barcamp auch so selbstbestimmt zu machen. Ähm, da ist es weniger wichtig, ob die Session jetzt wirklich alle 45 Minuten haben, oder ob sie sich für 35 Minuten entscheiden. Das äh, müssen die Menschen, die das organisieren, halt äh, in Eigenverantwortung selber überdenken. Was, welches, wie passt das zu uns? Wir erwarten ähm. bei unserem Barcamp, dass wir Leute finden, die Bock darauf haben. Und äh, dass wir aber auch sehr viel Spaß bei der Organisation haben. Denn nur dabei kann dann auch was Gutes daraus werden. Wir waren auf allen Schulungen mit Kamerateams dabei. Wir haben überall Interview Statements eingeholt. Wir haben auch in Verbindung mit der grafischen Gestaltung, mit der Corporate Identity gespielt, auch immer wieder in den Filmen. Wir haben einen Imagefilm gemacht, um äh, Jugendliche zu erreichen, über YouTube äh, das einzustellen, auf den Channel einzustellen. Und dass wir jetzt auch die Möglichkeit haben, beispielsweise zum Curriculum so kleinere Erklärvideos für einzelne Sequenzen nochmal äh, mit einspielen zu können. Das ist eine ganz tolle Form der Dokumentation äh, einerseits und äh, hilft, kann aber auch anderen Menschen helfen, sozusagen äh, beim Umgang des Curriculums da nochmal reinzugucken, wenn man selber halt nicht teilgenommen hat. Wir haben für uns als, als Schulungsleitung natürlich im, im Laufe der Zeit aus den gemachten Erfahrungen ähm, unsere eigenen Materialien, unsere Präsentation, unsere Abläufe natürlich optimieren können. Immer auf das Ziel, was wir jetzt ja vor Augen haben, dass diese Schulungsinhalte dann später auch äh, öffentlich zur Verfügung gestellt werden, auch andere darauf zugreifen als freie Lehrmittel. Das ganze Projekt steht im Geiste eines offenen Umgangs mit Informationen. Das basiert auf vielen Informationen, auf die wir zurückgegriffen haben, zum Beispiel dem Leitfaden äh, für Jugendbarcamps. Und so möchten wir auch die weiteren Materialien freigeben und hoffen, dass damit Spannendes Neues entsteht. Wir haben jetzt den Ordner fertiggestellt. Da sind alle möglichen Seminarmaterialien drin, mit denen man selber die Kombischulung durchführen kann. Das heißt, alle Vorlagen und alle Präsentationen und vor allem alle Hintergrundinformationen, wie man die Methode einsetzen kann, was die Trainer alles berücksichtigen sollten, haben wir darin dokumentiert, sodass jeder, der möchte, diese Trainings auch durchführen kann. Und den Vorteil, den wir sehen, wenn wir sie unter eine freien Lizenz stellen, sie sozusagen als sogenannte Open Educational Resource zur Verfügung stellen, dann ist der Vorteil gegeben, dass sie tatsächlich benutzt werden dürfen, verändert werden dürfen und vor allem wieder veröffentlicht werden dürfen. Ich glaube aber, dass für die Teilnehmenden, also wir haben mittlerweile über 50 Fachkräfte erreicht mit den Schulungen, dass die das ja auch weitertragen und Multiplikatorinnen sozusagen sind. Und eigentlich auch alle schon darauf warten, dass sie jetzt endlich mal diese OER und dieses Curriculum in die Hand kriegen, um dann selber noch mal loslegen zu können und das irgendwie auch weiterzutragen. Und das ist, das ist schön.